Herr Wilke, ich möchte noch mal kurz auf etwas eingehen, was Sie uns vorgeworfen haben, dass wir über ein drittes Weltland gesprochen hätten, ähm, was wir auch getan haben. Und da möchte ich gerne mal das Neue Deutschland zitieren. Vielleicht haben Sie den Pressespiegel vom 13. Vielleicht haben Sie den Pressespiegel vom 13. November gelesen. Ich lese trotzdem mal vor Herr Dombus, auch wenn Sie es nicht gerne hören wollen. Nach 1990 hat sich Brandenburg Sozialstruktur Schläge erlitten, vor denen sie sich bis heute nicht erholt hat. Eine bis dato bei Bevölkerungsentwicklung und Wirtschaft ausgeglichene Region hat sich binnen einer einzigen Generation in einen wuchernden Siedlungsbrei um Berlin und einen sich entleerenden großen Rest gespalten. Damit nimmt das Bundesland die Struktur eines dritte Weltlandes mit Megazentrum, und Riesenödnis an. Ausdrücklich warnt die UNO vor einer solchen Entwicklung und nennt sie eine Bedrohung der Stabilität. Neues Deutschland, wollen Sie jetzt sagen, ist Lügenpresse? Möchten Sie darauf reagieren? Herr Wilke, dann bitte. Frau Kollegin, ich verwende den Begriff Lügenpresse Presse nicht, zwar ich das auch für absolut falsch halte, aber ich sage Ihnen, ich teile, die, ich teile die Einschätzung nicht. Ich teile die Einschätzung ausdrücklich nicht. Und ich teile auch Ihre Einschätzung nicht. Und das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, ist vielleicht auch ein gutes Beispiel dafür, nochmal deutlich, deutlich zu machen, was für einen Geist wir jetzt eigentlich gerade, gerade bräuchten in diesem Haus. Ich habe das bei einer Haushaltsdebatte hier schon mal gesagt. Ich, ich gestehe Ihnen als Opposition zu, das ist Ihr Job, dass Sie auf Fehlstellen hinweisen. Das, das müssen Sie tun und das ist völlig in Ordnung. Was ich Ihnen nicht zugestehe, ist, dass Sie Pauschalleistungen herabwürdigen. Das ist genau der Unterschied, um den es hier geht. Und ich sage dann auch noch mal, wie ich bei der Haushaltsdebatte auch gesagt habe, eine Oppositionsfraktion in diesem Saal macht Ihnen vor, wie man es auch tun kann, wie man sich kritisch mit der Regierung auseinandersetzen kann und trotzdem immer einen konstruktiven Ansatz bewahren kann. Und ich glaube, werte Kollegen der CDU, das gerade, was hier gerade passiert ist, einmal mehr, zeigt uns doch, dass eigentlich wir in der aktuellen Situation, in der wir uns gesellschaftlich befinden, aber auch in diesem Parlament, wir stärken müssen den Respekt vor dem demokratischen Miteinander gegen diejenigen, die mit Verachtung vor dem demokratischen Miteinander hier die vor sich hertragen. Das ist die Aufgabe, vor der wir hier stehen und ich glaube, mit Ihrem Antrag leisten Sie da einen Bärendienst, meine sehr geehrten Damen und Herren.